Lieber Dennis, Ihre Freundin hat sicherlich gute Gründe, warum sie ihren fünfjährigen Sohn nicht am Tablet spielen lassen möchte. Genauso gibt es aber auch viele Gründe, die dafür sprechen. Sie sollten mit Ihrer Freundin wie in anderen Erziehungsfragen auch bei der Medienerziehung versuchen, an einem Strang zu ziehen, das ist ganz klar. Die Frage ist ja, zeigt Ihr Sohn denn Interesse an dem Tablet? Also möchte er wissen, was die Erwachsenen da so Spannendes an dem Gerät tun? Wenn dem so ist, dann gibt es keinen Grund, dies dauerhaft zu unterbinden. Tablets sind eigentlich sogar sehr gut geeignet, um erste digitale Erfahrungen zu machen. Die richtigen Angebote helfen natürlich dabei. Viele Informationen dazu finden Sie auch auf dem Elternguide online. Am besten eignen sich Apps und Internetseiten für Kinder, die eine einfache Benutzerführung haben, die also mit Tönen und Bildern alle Sinne ansprechen und so auf ganz spielerische Weise auch Lernelemente miteinander verknüpfen. Wichtig dabei ist, dass Sie sich als Eltern vorab immer informieren und so ein geeignetes Angebot für Ihren Sohn aussuchen. Das kann beispielsweise eine interaktive Bilderbuch-App sein oder ein Spiel. Es kommt dabei gar nicht so sehr darauf an, dass Ihr Kind eine große Auswahl hat. Kinder in diesem Alter entdecken auch in einem Angebot immer wieder Neues und haben großen Spaß an der Wiederholung. Ich würde Ihnen raten, setzen Sie sich mit Ihrer Freundin einfach mal zusammen und schauen, ob Sie ein geeignetes Angebot für Ihren Sohn finden. Sie werden sehen, dass es sehr viele digitale Angebote gibt, die für den Spiel und Wissensdurst Ihres Fünfjährigen sehr gut geeignet sind.